Du hast vorhin gesagt, das Produkt ist immer grundsätzlich falsch in dem Sinne, das Produkt zu kaufen, weil sie ja nicht genau die Aufgabe des Produkt eben, so, ein, so ein Profil anzubieten, das eben nicht nur Griechenland oder Schweiz zum Beispiel Anteile hat, sondern eben so sicher ist in dem Sinne, dass du sagen, ah, mit diesem Produkt fühle ich mich sicher. Ja, das ist, absolut. Das ist eigentlich die Idee dieses Produkt. Ja. Die Idee ist eigentlich, sie nehmen dir deine Arbeit ab, sie machen das für dich und äh, du musst dich nicht mehr darum kümmern. Das gilt einerseits für Produkte, also sogenannte Aktienfonds, mhm. das gilt aber auch für Vermögensverwaltungsmandat Verwaltungsmandat von Banken. Das ist genau dasselbe. das Gleiche. ist auch wieder die Idee, sie nehmen die das ab und du musst dich nicht mehr darum kümmern. Es gibt dort eigentlich zwei große Probleme. Das eine große Problem ist ähm, das Interesse. Also das Interesse des Produktanbieters ist immer kurzfristig. Weil du kannst kurzfristig gehen oder? Und dieses Interesse ist immer langfristig, weil du weißt, du brauchst das Geld erst in 20, 30 Jahren. Und, und das hat in der Praxis folgendes Resultat, oder? Dass, dass der, der dir ein Produkt anbietet, muss immer kurzfristig sicherstellen dass du nicht wieder gehst. Oder? Also das, ist, das ist das erste Problem. Das heißt, er muss sich absichern. Er muss Massnahmen ergreifen, wo Er's das Gefühl hat, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass du gehst. Und jetzt kommt das grosse Problem. Menschen sind Verlustavers. Also, also wenn, du, wenn du zu einer Bank gehst, schlimmste für dich ist, einen Verlust zu haben. Einen kleinen Gewinn zu haben, ist, äh, anstatt ein grossen, ist weniger schlimm. Es ist immer ein Gewinn, Es stört dich nicht so, wenn der Gewinn kleiner ist. Aber wenn der Verlust da ist, auch wenn es ein weniger grosser Verlust ist als die anderen, dann tut dich das. Treffen, oder? Und was heisst das für den, der das Produkt anbietet? Er muss schauen, dass du möglichst keinen Verlust hast. Und dafür strengt er sich sehr stark an. Aber das Anstrengen kostet dich etwas. Und wenn wir jetzt wissen, dass die Aktienbörsen immer oder, schwanken, oder, gehen immer ab. runter, dann hast du das Problem, dass er muss relativ grosse Versicherungskosten zahlen muss, für die Phase, wo es gerade runtergeht. Er muss, muss relativ grosse Versicherungskosten zahlen, die du eigentlich langfristig gar nicht siehst, gar nicht brauchst. Also du, langfristig denkst, die kann es eigentlich gleich sein, dass du zwischen deinen Verlust hast. Aber der, der dir das Produkt anbietet, dem kann das nicht gleich sein, weil du gehst. <lacht> oder? Mhm. Also hat er sehr hohe Versicherungskosten und das äußert sich, indem er zum Beispiel, ähm, er zum Beispiel muss, ähm, sicherere Anlagen tätigen muss. Also er nimmt vielleicht Geld von dir und tut es auch nur in Bar oder, oder in Obligationen, wo er genau weiss, wird er mal auszahlt. Und du hast für dem keine Rendite. Wenn du dich jetzt entschieden hast, Aktien oder zu kaufen, dann hat oder, genau, es eigentlich Sinn, genau, wirklich Aktien zu kaufen. Genau, wirklich Aktien zu kaufen und nicht einem um ja, Banker so. den Auftrag geben, selber das Bankkonto zu führen, weil das kannst du ja. ja auch selber. Ja, ja. Und wenn du jetzt einem Banker sagst, oder einem Bank, also Anbieter sagst, oder kauf mir nur Aktien, oder, dann hat er das Problem, das geht hin un und aber und hat eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass er dich verliert. Ja. Und was ist die logische Schlussfolgerung? Er fragt dann immer noch, ja, darf ich auch etwas mit Optionen etwas machen? Und mit Optionen kann er sich absichern und die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Verlust hast, wird kleiner. Mhm. Aber das kostet dich langfristig. Mhm. Und das kostet dich relativ viel Geld. Also das ist das einzige, einzige Problem ist, wenn du jemandem anderes dein Geld gibst, dann kann, der muss der damit anders umgehen als du. Und ich kann es nicht mehr so vernünftig machen, weil er immer muss Angst ich kann, dich als Kunde verlieren. Ja. Du kannst langfristiger denken und das ist ein riesiger Vorteil. Also wenn du in irgendeinem Unternehmer zu, zuhörst, dann hörst du immer, ja, mit Denken viel langfristiger. Und das ist genau der Punkt. Und der zweite Punkt ist, du hast jemanden, der auch noch Geld verdienen muss. Und das ist eine heutzutage extrem eine teure Angelegenheit. Also wenn jemand dir ein Produkt anbietet, muss er unglaublich viel machen, hüt, um überhaupt das Produkt hier anzubieten. Und du musst das zahlen. Und er, muss dich auch, und er muss auch Marketing machen. Er muss es dir auch noch verkaufen. Also du musst dir vorstellen, jetzt hast du jemanden bei viel Arbeit hat Kunden zu gewinnen, viel Arbeit hat Kunden zu behalten mhm. und man muss viel Arbeit erfüllen, dass er überhaupt die ganzen regulatorischen Voraussetzungen erfüllt. Und all das musst du zahlen. Mhm. Und dann musst du dich fragen, für was?